Wer wünscht das Wort? Herr De Vries, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, genau. es wäre schön, wenn alle männlichen Vorbilder auch im Raum bleiben. Ich kann den Appell nur unterstreichen. Ja, wenn wir den Blick mal zurückwerfen auf die eigene Kindheit, dann kommt einem der Satz, was will ich werden, wenn ich groß bin, mit Sicherheit bekannt vor? Ich kann das für mich sagen, ich wollte nicht. Ja, bei mir war es noch nicht so. Ich wollte gerne Manni Kalt werden, also Fußballer, Ballerina oder Schauspielerin kam mir nicht in den Sinn. Gut, heute sitze ich in der Finanzbehörde und darf hier nette Abende in der Bürgerschaft verbringen. So ist es, aber es tut auch nichts zur Sache. Aber... Aber es sagt im Grunde eins aus, Kinder orientieren sich an Vorbildern und dafür brauchen Mädchen und Jungen sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder. Und natürlich suchen sich Mädchen in der Regel weibliche Vorbilder, zumindest bis sie in der Pubertät sind, und Jungen eher männliche Vorbilder. Herr de Vries, ich will es noch einmal versuchen. Vielleicht sind einfach alle Vorbilder in diesem Raum jetzt so still, dass Sie Herrn de Vries lauschen können. Das wäre nicht. Vielen Dank. Lebenspraxis ist aber heute so, dass diese männlichen Vorbildern den Jungs im frühkindlichen Alter immer mehr in ihrem Lebensalltag fehlen. Wir haben die Situation in vielen Großstädten, dass jedes vierte Kind inzwischen bei Alleinerziehenden aufwächst. Das sind in der Regel die Mütter. Das heißt, dort ist die Entwicklung auch durch einen Mangel an männlichen Bezugspersonen geprägt. Nicht großartig anders sieht es aus in den Kitas. Ich habe gerade eine Anfrage gemacht. Der Anteil der männlichen Erzieher in Hamburg ist mit zehn Prozent eigentlich immer noch verschwindend gering. Und wenn wir dann weitergehen über der frühkindlichen Bildung in die Grundschule, da sieht es im Wesentlichen auch nicht groß anders aus. Kurzum, im Ergebnis vielen vielen Jungen im frühkindlichen Alter, männliche Bezugspersonen, die adäquat auf die speziellen Bedürfnisse auch von Jungen eingehen können und für eine geschlechtergerechte Erziehung und Betreuung sorgen können. Daher sorgen sich ganz zu Recht nicht nur internationale Wissenschaftler, Politiker und kita sondern eigentlich auch immer mehr Eltern darum und wünschen sich ganz explizit mehr männliches, pädagogisches Fachpersonal in den Kitas. Und wenn es auch jetzt aus meinem Mund komisch klingen mag, aber Männer werden überwiegend als Bereicherung für diese Einrichtungen und in diesen Einrichtungen wahrgenommen. Und es gibt viele gute Gründe, ja, danke für den Zuspruch, es gibt viele gute Gründe, den Anteil der Männer in den pädagogischen Berufen zu, steigen, zu steigern. Zum einen können Sie diesen eben erwähnten Mangel an männlichen Bezugspersonen abfedern, der in den Familien herrscht. Dann ist auch erwiesen, laut Studien, dass ein Fehlen männlicher Bezugsperson sich nachhaltig auf Bildungs-, Aggressions- und Gewaltverhalten auswirkt und die Bildungschancen von Jungen schmälert. Nicht ohne Grund ist es kürzlich wieder von den Jungen als Bildungsverlierer im Bildungsbericht die Rede gewesen. Durch Männer, männliche Erzieher kann in den Kitas auch das Spiel- und Beziehungsangebot erweitert werden. Es ist völlig klar, dass weibliche Fachkräfte andere Angebote anbieten für die Kinder, als das männliche Erzieher und Fachkräfte tun. Und last but not least eine ganz aktuelle, wichtige Entwicklung, die wir auch gestern im Familienausschuss haben. Wir müssen allein mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf, den wir haben, durch die Ausweitung des bundesweiten Rechtsanspruchs einfach auch mehr männliche Erzieher gewinnen. Und das kann ein wichtiger Baustein sein, wenn es gelingt, diesen Bedarf zu decken und den Fachkräftemangel, den wir haben, zu lindern. Applaus Nun stehen wir nicht ganz am Anfang. Die Bundesregierung, das Bundesfamilienministerium, hat bereits im letzten Jahr ein Modellprojekt gestartet. Das heißt, mehr Männer in Kitas. Hamburg hat es aufgenommen, das wird gefördert, auch von Europa. Das war aber ein Projekt, was sich nur auf 59 Kitas bezieht, von insgesamt über 1.100, die wir haben. Was es aber gezeigt hat, ist sehr erfreulich. Im letzten Jahr ist der Anteil an männlichen Erziehern in diesen Modellkitas um 26 Prozent gestiegen. Und wir haben auch eine positive Entwicklung bei Umschulungen für Berufs- und Quereinsteiger. Und auch die Fachschulen verzeichnen eine höhere Nachfrage von Männern an der Zielausbildung. Wir wollen mit diesem Antrag diese Entwicklung beschleunigen. Und wir wollen eigentlich nicht nur im Kita-Bereich, sondern in anderen pädagogischen Berufen einen höheren Anteil von Männern, das heißt bei den Kindertagespflegekräften, bei den Sozialpädagogen und Lehrern, damit möglichst viele Kinder von männlichen und weiblichen Personen in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert werden. Das eine, was gemacht wird, ist die gezielte Ansprache in der Öffentlichkeit. Zurzeit läuft die Aktion Vielfalt Mann. Ich weiß nicht, ob Sie die Plakate auch schon mal gesehen haben. Da steht drauf, Männer haben viele Berufe und dann sind Boxer, DJ. Und im Grunde sind das alles Talente, die Erzieher an ihrer Arbeit brauchen. Das ist eine sehr gute Kampagne, die auch fortgesetzt wird. Sie allein wird aber nicht reichen. Wir wollen, dass das Modellprojekt flächendeckend ausgeweitet wird, dass gezielt Männer geworben werden für die Berufe in den Kitas. Das heißt, eine Ausweitung auf alle 1.100 Kitas in Hamburg. Und was wir auch wollen, ist eine feste politische Zielvorgabe von 20 bis 25 Prozent männlichen Fachpersonals in allen Hamburger Kitas. Das ist durchaus ambitioniert. Ich habe es gesagt, wir haben im Moment nur 10 Prozent, aber das ist ein Prozess, den man angehen muss und dafür braucht man manchmal feste Zielvorgaben. Wir wollen das machen, kontinuierlich, aber auch spürbar und ich denke, dafür ist dieser Antrag ein guter erster Schritt. Danke.